Die Tage heute habe ich auch wieder jede Menge rausgespachtelt. Da steht der Wachs hoch, da kommen von den Kerzen dran und schon, schon ist es passiert. Also wir haben uns früher immer am dicken Tunis etwas. Wie Mutter ist ein Tonusverehrer und das habe ich dann übernommen. Da sagt sie Kind, wenn ich nicht mehr bin, dann machst du das. Und wie das denn hier, wie ich denn hier das gesehen habe? Und die Dame, die das vorher gemacht hat, war schon über 80. Kein Auto, nichts. Ach, sag ich, wissen Sie was, ich übernehme das. Manchmal komme ich drei, viermal, Mal, manchmal zweimal. Und wenn ich dann mal zu meinen Verwandten verreise, dann sage ich immer Bescheid. Oder dem Förster, dass er dann nachschaut. Meine Großmutter ist verstorben, da war ich so zwölf Jahre. Und dann Denk ich ach, gehst mal gucken, wo Oma hinkommt. Und dann habe ich in das Loch geguckt und sah noch die Knochen mit so einigem, was sich da bewegte. Bin nach Hause gekommen, habe gesagt, nee, Papa, ich komme nicht wie Oma, dein Sohn. Ich lasse mich verbrennen. Da sagt der Kind, das geht nicht. So weit sind wir noch nicht. Sag ich, also ich habe ja noch Zeit dazu und... Das war der Anlass und ich bin heidenfroh, froh, dass alles sich so zum Guten ge gewendet hat für mich. Die Verwandten sind weit weg von mir, ich lebe hier alleine und so hat sich das richtig. Mittlerweile habe ich meinem Bruder Bescheid gesagt, er hat sich das mit angeschaut. Na ja, sagte wenn das dein Wunsch ist, bitteschön. Man kommt mit so netten Menschen ins Gespräch also, und alle sind auch sehr froh, viele leben auch alleine oder die Kinder sind weit in der Welt verstreut. Und dann fragen sie, und dann sage ich, das ist doch so was Herrliches, also hier der Wald und also für mich gibt es nichts Schöneres. Ich mache das gerne, ich sage das ehrenamtlich. Der darf, darf hier keine Kerze und kein Grabschmuck im Wald, sonst hätten wir ein Müllhalden im Wald. Ne? Ich gehe auch schon mal immer mit meinem Hund da durch, wenn wir Le äh, Kerzen sehen oder was, vor allen Dingen im Sommer. Und oft brennen sie so, und oh, sammle ich direkt mit ein. Ich habe das mit dem Förster gesprochen. Nee, sagt der Frau Beusch, Sie haben die Verantwortung, machen Sie. Auch hier, wenn zu viel irgendwie was hinkommt, was nicht passt, weg.